Krass, da sieht man, was Ernährung und Sport alles macht mit einem Menschen. Respekt. <lacht> Krass, wie sie abgenommen hat, heftig. Also ich sag mal so, nicht jede mollige Frau ist hässlich, weil sie ein paar Kilos zu viel hat. Und nicht jede schlanke Frau ist automatisch hübsch, weil sie dünn ist. Daumen hoch, wer meine Meinung ist. Krass. Heftig. So, äh, ich, solche Videos motivieren mich wirklich stark, Sport zu machen. Kommentiert mal, wem auch. krass und der Papa hat nicht mehr mitgemacht die Mama war die Einzige die noch weiterhin Sport gemacht hat das ist immer so Leute man will zu zweit jeden Tag Sport gehen aber man hat nie Zeit krass heftig Leute, es ist nicht so leicht eine Masse an Gewicht zu verlieren. Respekt für die, die es wirklich geschafft haben. Heftig. Habt ihr auch schon, habt ihr auch schon geschafft abzunehmen? Post mal gerne eure Vorher und Nachher Bild in den Kommentaren. Wenn ich sowas sehe, bin ich wirklich sehr motiviert, Sport zu machen. Ich bin echt gespannt, wer alles geschafft hat. Und mein Respekt dafür. Okay. Was? Ah, das war ihre Schwester. Okay, das ist lustig. Krass. Wie glücklich danach alle sind. Das freut mich wirklich sehr, diese Menschen glücklich dann zu sehen. Krass. Respekt. Wirklich. Okay, ich bin jetzt mal gespannt. Boah, 200 heftig. Sport und Ernährung, das richtige Gleichgewicht. Stimmt's? Klickt den Daumen nach oben. Respekt, wirklich. Wow. 77 runter. Krass. Okay, ab morgen mache ich Sport. <lacht> Wer kennt das alles? Schreibt es in den Kommentaren. <lacht> oh, ich weiß, es gibt auch Menschen, die übergewichtig sind, die haben einfach Depressionen sogar auch. Ich kenne wirklich viele Freunde von mir auch. Das tut mir auch immer leid. Man kann auch nicht immer sagen, ja selber schuld, das stimmt auch nicht. Es gibt viele, die machen sogar Sport und das schaffen die auch nicht. Ne? Krass. Heftig. Sport ist einfach unglaublich, was mit einem Menschen alles machen kann, wirklich. Wow. Respekt auf hier. Wenn euch das Video gefallen hat, kickt mal einen Daumen nach oben. Postet mal in den Kommentaren eure Vorher- und nachher bild falls ihr auch schon mal abgenommen habt. Das würde mich wirklich interessieren. Bis bald und bleibt gesund.